übrigens hatte ich mir gedacht gestern Abend noch ja. ah das ist voll gut da unten mit dem Aufhängen weil die ganzen Sachen die wir bei 90 Grad waschen wollen das sind ja Bettwäsche Handtücher und so weiter und dann habe ich mir überlegt dass es eigentlich überhaupt nicht schlau ist dass wir so viele dunkle Sachen haben beziehungsweise schwarze Handtücher weil wir können die nicht in die Sonne hängen weil die ausblasen nicht, nee. also, eigentlich meine sollte Mutter man schwarze, schwarze Sachen lassen. eigentlich sollte man schwarze Sachen nicht in der Sonne trocknen, lassen, weil das die ausbleicht. Sie also die hat Tücher der Sonne lassen. Wir standen noch halb sieben vor der Tür und wollten Klopapier oh. Ich hätte alle geschossen. Wir haben jetzt fünf Security da im Laden. Eine Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Freitag? Mittwoch. Ich glaube Freitag. Ich glaube Mittwoch. Nein, weil ich morgen wieder andere Katze... Es ist Freitag. Gestern war doch Dienstag. Hey, wie ist die Woche denn jetzt schon wieder so schnell rumgegangen? Total seltsam, ne? Ja. Personen und da ist es auf jeden Fall wichtig, ähm, dass sie es gut abfilmen kann, dass sie das tontechnisch ganz gut abnehmen kann und ähm, auch konkret dann auf die Fragen eingehen kann. Deswegen hat sie sich auch dazu entschieden, live dann etwas über Skype zu machen, anstatt dass jetzt die Interviewpartner ein Video aufnehmen oder so. Bei Mo äh, ist es so, dass sie viel von Footage, also Ja, bitte einfach unten abstellen. Danke. Okay. Ja, ja, passt schon. Danke.